Herzlich Willkommen bei den Pearl Gamers. Ich bin Joshua und neben mir sitzt der Experte. Kaffee, hallo. Wir präsentieren euch heute das Spiel Rumbo. Ähm, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Auf welchen Konsolen kann man Runbow denn spielen? Runbow kann man auf der PS4 spielen, auf der Xbox One, auf der Wii U, auf der Nintendo 3DS. Ähm, man kann die auf der Switch spielen und auf dem PC. Und wir persönlich haben Rumbo auf der Switch gespielt. Äh, ab welchem Alter ist der Rumbo freigegeben? Rumbo ist ähm, ab 6 freigegeben. Ähm, zu welchem Genre könnte man das Spiel nennen? Äh, das ist ein Jump-and-Run-Spiel. Ähm, also für die Jump-and-Run-Freaks, Lover, was auch immer wer ist ein gutes Spiel ja ähm, wer ist denn der Spieleentwickler der Spieleentwickler ist äh, 13 AM Games wann wurde das Spiel denn veröffentlicht äh, das Spiel wurde am dritten veröffentlicht wenn ich mein Gedächtnis nicht täuscht ist die ist das Spiel mit dann Nintendo Switch rausgekommen oder nicht genau das war einer der ersten Spielen denn ähm, was ist dann das Besondere an den Spielmodi oh wir haben mehr Spieler man kann auch alleine spielen was ich nicht unbedingt sehe. Witzig finde. Es gibt Modis zum Beispiel wie Arena oder Abenteuer oder vielleicht King of the Hill. Ähm, Runner hat verschiedene Charaktere, wo stammen sie denn ursprünglich? Ähm, ja, genau. Äh, zum Beispiel Shuffle Knight, auch ein Charakter kommt vom Spiel Shuffle Knight. Kennt wahrscheinlich nicht. Und auch der Charakter Drift kommt vom Spiel Hyperlight Drifter. Von einer Skala von 1 bis 5, welche, welche Note würdest du das Spiel geben? Ich würde dem Spiel eine 3,5 geben. Man kann es nur lokal spielen. Oder alleine, aber alleine finde ich nicht witzig. Sowas. Und ja, dafür gibt es Minuspunkte. Und ich finde die Charaktere, also die Art von den Charakteren, finde ich auch nicht wirklich besonders. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss.